So, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Der Vortragende ist Frederik Ramm und er wird uns zeigen, wie man äh, ein Bindeglied im OpenStreetMap-Universum äh, aufbaut, das sich zwischen den äh, gespeicherten Daten und den äh, fertigen Karten befindet. Es geht darum, äh, dieses äh, Framework so einzusetzen, sodass dann im richtigen Zeitpunkt die richtigen Kartenteile neu gerendert werden. Bitte, Frederik. Ja, also ich stelle T-Rex vor. T-Rex ist eine Komponente von einem OpenStreetMap-Tile-Server. Aber um das schön vorzustellen, werde ich in diesem Vortrag einen kompletten OpenStreetMap-Tile-Server aufsetzen, startend von einem leeren Ubuntu-System, die ganzen Pakete installieren, die ganzen Config-Files ändern und am Ende wird es hoffentlich funktionieren. Ich habe es ein paar Mal geübt, aber das ist jetzt äh, ohne Netz und doppelten Boden. Also wir gucken mal, wie es läuft. T-Rex, das haben der Jochen Topf und ich 2010 äh, geschrieben, das ist ein q manager für solche Tile-Server. <lacht> komme ich gleich noch zu, wo der genau eingesetzt wird. Nicht zu verwechseln mit dem T-Rex, den man mit Bindestrich schreibt, dazu gibt es morgen eine Session von piermin Kalberer. Das ist eine Geschichte, die mit Vektorteils zu tun hat. Ähm, unser T-Rex äh, gehört thematisch zu einem Raster-Tile-Server in OpenStreetMap-Kontext. Standardmäßig hat man da früher ein Programm namens RenderD benutzt oder benutzen heute noch viele Leute. T-Rex ist dafür eine unserer Ansicht nach bessere, ein besserer Ersatz. Ich gehe ganz kurz darauf ein, wie so ein Teilserver funktioniert. Ähm, Sie rufen ein, eine Karte im Webbrowser ab. Die Karte setzt sich aus einzelnen kleinen Kacheln zusammen. Der Webbrowser meldet sich beim Teilserver und sagt, hallo, ich brauche jetzt das Teil mit der Nummer so und so und so. Dann haben Sie da den, ich zeige es besser mit der Maus, dann haben Sie hier den, den Apache-Webserver mit einem Modul, das heißt Mod-Teil. Äh, der prüft erstmal, wenn so eine Anfrage reinkommt, habe ich das hier unten schon im Cache, das Teil? Wenn ja, kann ich es einfach ausliefern und fertig. Habe ich das Teil nicht? Dann muss es neu erstellt werden aus der Datenbank. Dazu äh, meldet der Apache sich dann bei diesem T-Rex-Master-Prozess und sagt: Hey, ich brauche hier jemanden, der mir dieses Teil ausrechnet. Der T-Rex äh, gibt den Request weiter an einen Mapnik Rendering Prozess. Mapnik ist dann diese Rendering Engine hier so, äh, äh, ähm, die Rendering Engine äh, mit der äh, aus den OpenStreetMap Daten in der Datenbank diese Tiles erstellt werden können. Mapnik verwendet dazu natürlich irgendwelche Style Definitionen, zum Beispiel den Standard OpenStreetMap Style oder andere Styles. <lacht> Stellt dann entsprechende Requests an die Postgres-Datenbank, sagt, hey, ich brauche hier diese Daten, baut daraus das Teil, speichert das im Teilcache ab und danach kann es dann an den Webbrowser ausgeliefert werden. Also das wesentliche Element von so einem Raster-Teilserver ist, dass nicht alle Teils bereits fertig ausgerechnet da liegen, sondern viele Teils werden erst on demand berechnet. Und in die Postgres-Datenbank rein kommen die Daten mithilfe von einer Software namens osm aus einer OSM-Datei. So, das sind so die wesentlichen Komponenten von so einem Teilserver. Und wenn wir uns jetzt mal diesen T-Rex, diese T-Rex-Komponente etwas genauer angucken und da sozusagen reinzoomen, dann sehen Sie, es gibt da einen T-Rex-Master-Prozess, der verwaltet die Warteschlangen, sagt da, ah, hier gibt's ja, es, es können ja durchaus sehr viele Leute gleichzeitig auf so einen Teilserver losstürmen und sagen, ich will hier irgendwelche Teils angucken. Dann kann man die nicht alle gleichzeitig ausrechnen, die müssen in eine Warteschlange gesetzt werden, das macht der Master. Und der Master äh, hat dann eine, äh, Kontakt zu einer Anzahl von solchen Rendering-Prozessen die er dann beauftragt, jetzt bitte einen Teil auszurechnen. Und es gibt dann noch eine Komponente, die heißt T-Rex Backend Manager, die kümmert sich darum, dass immer genügend von diesen Backend Prozessen gestartet werden. Das könnten bei T-Rex auch durchaus andere Rendering Engines sein, aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit MapNIC. Dann gibt es noch so Utility-Programme, T-Rex Batch, damit kann ich sagen, hey, ich will mal für diesen Bereich lauter Teils vorberechnen. Oder T-Rex Status, damit kann ich mir anschauen, was gerade passiert am Server. Ähm, t kann Queues mit verschiedenen Prioritäten halten, also so, dass zum Beispiel Leute, die jetzt gerade live einen Teil anfordern und es schnell sehen wollen, bevorzugt behandelt werden vor irgendwelchen Background-Rechenprozessen. Äh, T-Rex-Batch <lacht> kann man benutzen, um Dateien vor, äh, zu, äh, vor, vorzubereiten. Monitorer mit t status Es unterstützt verschiedene Backends. Wir gucken uns aber nur das Mapnik-Backend an und es ist ein Plugin-Replacement für den RenderD. Wenn Sie eine Standard-Anleitung aufschlagen, irgendwo im Netz, wie setze ich einen Teilserver auf, dann wird die oft den RenderD verwenden und nicht den T-Rex. Der RenderD ist etwas populärer. T-Rex wird konfiguriert auf verschiedene Weisen, es gibt drei wichtige Config-Files für uns jetzt hier, eine globale für den gesamten T-Rex, eine pro, Re pro Rendering-Backend, also zum Beispiel eben für den MapNik-Renderer und dann noch eine pro Stil, also wenn ich jetzt sage, der T-Rex kann ja verschiedene Kartenstile gleichzeitig ausliefern, Die werden alle noch einzeln konfiguriert. T-Rex-Batch nur ganz kurz ähm, ein Programm, mit dem ich eben äh, Bereiche vorberechnen kann. Das rufe ich auf und sage hier mit der Priorität äh, für die und die Map, für die und die Bounding Box hier jetzt bitte für ganz Deutschland äh, in den Zoom-Stufen 10 bis 15 bitte mal berechnen und dann macht es das. das. T-Rex-Status ist ein Programm, mit dem ich dann sehen kann, was macht mein T-Rex-Server gerade, welche Queues sind aktiv, welche Teils werden gerade gerechnet, wie viel ist in der Vergangenheit schon gerechnet worden, wie lange hat es gedauert und so. Mit etwas Glück können wir das gleich noch live zeigen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich Ihnen das Setup eines tile servers vorführe. Ich habe jetzt hier eine leere Ubuntu-Maschine, auf der ist noch nichts drauf, die ist gerade frisch installiert. Und Das Erste, was wir machen, ist ein apt. Update, damit er seine Quellen, Paketquellen mal neu lädt und denn jetzt brauchen wir, wollen wir jetzt erstes mal uns darum kümmern, dass wir das OSM2PGSQL-Utility und äh, die Postgres-Datenbank und das PostGIS bekommen. Dazu warte ich bis fertig ist. Install, OSM2PGSQL, das ist ein Standard-Ubuntu-Paketquellen mit drin und PostgresQL, PostgresQL10 PostGIS24 und PostgresQL10, PostGIS24, Skripts brauchen wir. So, dann kriegen wir erstmal jetzt die Datenbank, ist äh, auf jeden Fall notwendig, um da nachher die OSM-Daten reinzuspielen und das OSM2PGSQL-Programm, das dafür zuständig ist, Daten einzulesen. <lacht> Wenn das fertig ist, dann werde ich eine Datenbank anlegen, die die OpenStreetMap-Daten Open aufnehmen kann. Glück gehabt. Äh. 99 Prozent. Schon fast fertig. Na, lassen wir es mal im Hintergrund weiterlaufen. Ach, es geht nicht. Also dann weiter, weiter, weiter. Vorführeffekt. Ah, ja, fertig. So, ähm, mach mich zum User Postgres. Und ähm, ähm, createDB GIS, ja, erzeuge eine Datenbank, die heißt GIS. Fehlermeldung kann ich mal ignorieren. Ähm, jetzt mache ich, ähm, erzeuge ich mal einen User in der Postgres-Datenbank. Create user, create user, minus S, einen für den User root und einen für den User t -rex. Und ich brauche jetzt in der Datenbank ähm, PSQL gis ich brauche jetzt zwei Extensions, create extension PostGIS natürlich und ich brauche noch die HStore extension die werden typischerweise immer benutzt, wenn ich OpenStreetMap-Daten importiere. So, das, jetzt habe ich meine Datenbank eingerichtet, äh, in die kann ich jetzt gleich OpenStreetMap-Daten reinladen, aber vorher werde ich mal den Standard äh, OpenStreetMap-Kartenstil installieren. Äh, und um das machen zu können, brauche ich erstmal noch ein paar Pakete. Und zwar äh, ich mit apt install. Ich brauche Git, damit ich das auschecken kann. Ich brauche npm. Ich brauche Python Python 3-Dist Utils und ich brauche die MapNek Utils. So, machen mal hoffe mal, dass das jetzt nicht wieder bei 99% ewig hängen bleibt. Diese Pakete, die ich jetzt installiere, werden es mir gleich ermöglichen, äh, von GitHub den Standard OpenStreetMap-Kartenstil, dieses OpenStreetMap-Karto auszupacken. Und äh, dann brauche ich, das mache ich jetzt gleich, so, ähm, git clone https github.com -gra gravitystorm. OpenStreetMap-Karto, das geht schnell, allerdings braucht dieser Stil jetzt noch zwei weitere Schritte. Und zwar, ich brauche, ähm, ich brauche ein Programm namens Carto, das ist ein Compiler. Dieser OpenStreetMap-Karto-Stil liegt in einem Format vor, das nennt sich MML-Format ähm, und das muss umgewandelt werden in ein XML-Format für äh, Mapnik karto größer-project.xml größer das, das sind jetzt alles Dinge, die hätte ich natürlich für Sie vorbereiten können, aber ich wollte gerne, dass Sie sehen, dass alles keine Magie ist und dass das alles sozusagen auch ohne hier, wir haben da schon mal was im Ofen vorbereitet, dass das alles geht. Also das ist die Project.xml, die wird nachher für den MapNik-Renderer gebraucht, der braucht immer diese Stildefinition als XML-Format, damit er damit was arbeiten kann. Das Zweite, was ich jetzt gleich machen muss, ist, die Warnungen sind egal, ich muss ähm, mit, mit Python noch ein paar Skripts runterladen. Ähm, get Shapefiles, da gibt es schon ein fertiges Python-Skript, das ist Teil von diesem OpenStreetMap-Stil und das lädt mir jetzt die ähm, weltweiten Küstenlinien und ein paar äh, bewohnte Gebiete und Gletscherflächen und so weiter. Das ist jetzt streng genommen etwas unnötig, weil ich das... Äh nicht nur unnötig, sondern auch Da kommt auch nichts. Ah, ähm, ähm, ich will Ihnen jetzt gleich nur Daten für Freiburg vorführen auf diesem Server. Und in Freiburg gibt es weder Gletscher noch Küsten. Das heißt, äh, ich, ich könnte mir das sparen mit diesen Wasserpolygonen und diesen Sachen. Ähm, allerdings äh, der Style möchte halt gerne auf diese Daten zugreifen. Das ist jetzt ein bisschen äh, schade, dass das langsam ist. Ich werde das mal im Hintergrund weiterlaufen lassen. Ähm, und, äh, jetzt geht es einigermaßen. Ich mache mal während das läuft ein zweites Fenster auf, äh, damit wir schon mal weitermachen können. Offenbar gibt es, also das ist gar kein Server, der hier, im das ist ein Server der äh, virtuelle Maschine bei Hetzen. Insofern wundert es mich ein bisschen, dass das jetzt da langsam ist. Beim Testen ging es schneller, aber gut. Wir lassen mal dieses, dieses Shapefile laden im Hintergrund weiterlaufen. Und wir brauchen nämlich noch was. Und zwar, wir brauchen auch OpenStreetMap-Daten. Ähm, diese OpenStreetMap-Daten, die lade ich jetzt mal runter. Äh, da nehme ich jetzt mal äh, Regierungsbezirk Freiburg von der Geofabrik. HTTP, ähm, Download Geofabrik.de, Europe, Germany, Baden-Württemberg, Freiburg-Rekbetz-Latest-OSM. PBF, Le Freiburg, Le test schauen wir mal, ob das geht, ja, okay, das brauche ich nämlich auch und wenn ich das habe, dann kann ich, wenn ich beides habe, nein, eigentlich reicht, reicht mir erstmal das, dann kann ich das OSM2PGSQL starten, um diese Daten in die Datenbank reinzuladen. Es scheint irgendwie gerade beim, beim Hetzner, ist die Netzanbindung von meiner virtuellen Maschine etwas langsam geworden, aber wir kriegen es hin. das osm 2 wenn ich das dann gleich erstmal starte, das wird dann sowieso circa zwei Minuten dauern, bis das diese Daten eingelesen hat. Und das ist jetzt natürlich, geht nur so schnell, weil ich eine kleine, sehr kleine Datenmenge hier habe, das Freiburg-File. Äh, wenn ich das jetzt machen würde für ein weltweites Datenfile, fürs Planet-File, dann würde das äh, je nach Maschine mindestens 16 Stunden dauern, aber wenn es langsam geht, kann es auch mal zwei Tage dauern. So, OSM2PGSQL rufe ich auf mit dieser gerade geladenen Datei. Jetzt muss ich noch dazu sagen, mit welchem Datenstruktur das geladen werden soll, wie die Tabellen aufgebaut sind, das ist ähm, da kommt eine Datei mit beim OpenStreetMap die heißt open -karto Style. da steht das drin. Wenn ich einen anderen Mapstyle hätte, würde ich vielleicht was anderes nehmen. Brauche ich noch einen Tag -Transform. Eine Transform Regel, die wird ebenfalls mitgeliefert beim OpenStreetMap Karto. Das ist in Lua geschrieben, so und außerdem will ich HStore benutzen und meine Datenbank heißt GIS. So, jetzt startet das OSM2PGSQL und wer heute Morgen in dem Vortrag von der Sarah Hoffmann war, der weiß ja, bei OpenStreetMap, da gibt es diese Nodes und dann die Ways und die Relations, die kommen alle hintereinander in dieser Datei und das, das OSM2PGSQL rackert sich jetzt damit ab, die zu laden. Und während das lädt, ganz kurz, ähm, der ein oder andere von Ihnen fragt sich, was soll eigentlich der ganze Scheiß? Äh, ist das nicht altmodisch in mehrererlei Hinsicht? Erstens mal, gibt es nicht fertige Docker-Container dafür? Muss ich mich damit überhaupt rumschlagen? Zweitens mal, äh, wer macht heute überhaupt noch Rasterteils? Sind nicht Vektorteils viel cooler? Ähm, ja und nein, fertige Docker-Container gibt es. Es gibt auch Lasagne fertig für die Mikrowelle. Ähm, der eine mag das eine, der andere mag sich seine Lasagne vielleicht lieber selber machen. Wenn Sie sich mehr mit dem Thema beschäftigen, auch wenn Sie mal zum Anfang sagen, ach, da gibt es einen fertigen Docker, den lade ich mal runter. Sie werden irgendwann zu dem Punkt kommen, wo Sie sagen, Ah, Mensch, ich würde jetzt doch gerne mal was was anders konfigurieren und so weiter. Selbst wenn Sie bei Docker bleiben, werden Sie irgendwann auch sagen, ah, jetzt brauche ich die und die Pakete, muss ich in meinem Docker-Container installieren und so weiter. Es kann nicht schaden, sich ein bisschen mit den Details auszukennen. Und in dem Docker-Container drin werkelt sowieso auch wieder ein render -D oder ein T-Rex, das ein Raster-Teil-Server ist. Und das Zweite, äh, Raster versus Vektor, es stimmt, Vektorteil äh, teil ist eine coole Technologie, die viele Sachen hat, die für sie sprechen. Ähm, was aber zum Beispiel selten ist bei Vektorteils ist dieses Rendering on demand, was wir hier machen im raster -Teil kontext dass wir sagen, es wird nicht alles vorher ausgerechnet, sondern es werden nur die Sachen ausgerechnet, die ich auch wirklich brauche. Ähm, das führt dazu, dass wenn Sie mit komplexeren Vektorteil-Toolchains arbeiten, dass Sie dann sehr leicht in Bereiche kommen können, wo es heißt, so, jetzt muss ich mal die ganze Welt vorberechnen auf Zumstufen 0 bis 14, das dauert jetzt äh, drei Monate und dann kann ich weiterarbeiten. Ähm, die ganzen Stories von wegen, ah, hier geht alles ganz schnell" die funktionieren nur, wenn es ein extrem einfacher Stil ist, der an der Komplexität, äh, der nie an die Komplexität rankommt von dem Standard OpenStreetMap-Kartenstil. Das heißt, es gibt schon immer noch Platz für Rasterteils auf der Welt und ähm, es äh, ist eine Technologie, die noch lange nicht tot ist. Man muss immer gucken, für welchen Zweck ist welche Technologie am besten. Ähm, die Firma, wo ich arbeite, die GeoFabrik Stellt, baut immer noch sehr viele Rasterteils für Kunden auf, die, wo halt Rasterteil technologie die beste Lösung ist. So, das hier wird jetzt gleich fertig sein. Ich gucke mal in den anderen Tab, ob inzwischen die Shapefiles fertig runtergeladen sind. Ja, okay, das hat etwas länger gedauert, aber sie sind, sind jetzt auch da. Ähm, wenn die Datenbank fertig ist, oder ich, ich mache mal schon einfach im zweiten Tab weiter, während die Datenbank das... Da wird noch ein paar Sekunden dauern. Ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt meine Datenbank, ich habe OpenStreetMap-Daten drin geladen, ich habe den Style installiert. Was mir jetzt halt noch fehlt, ist tatsächlich der Apache, das ModTile und die T-Rex-Komponente. Dafür brauche ich ein äh, spezielles Apt-Repository. Diese Sachen sind jetzt nicht mehr in den Standard-Paketquellen drin. Ähm, und da nehme ich für das ModTile das PPA, osm admin ppa ich habe es verschrieben. Admins, OSM-Admins-PPA. Und fürs T-Rex habe ich extra gestern noch ein eigenes Repository gemacht, wo diese T-Rex-Pakete, weil eigentlich, wenn Sie beim T-Rex in ins GitHub gucken, dann steht da, ja, hier, so können Sie sich die Pakete selber bauen. Ähm, aber das wollte ich Ihnen jetzt nicht zumuten, dass wir auch noch Pakete bauen müssen. Die sind also hier schon fertig. Und jetzt kommt, äh, jetzt installiere ich diese Pakete apt install lib apache 2 mod teil brauche ich t-rex core und t-rex backend für mapnik mapnik so ups ohne minus kurz in meinen anderen Tab, da sage ich nein. Gut, osm hat jetzt diese Datenbanken fertig installiert. Alles super. So, hier bin ich, hier habe ich diese Pakete installiert. Jetzt äh, muss ich die Apache-Config anpassen etc. Apache 2 Sites Available. Da wird mir von dem Mod-Teil so eine Demo-Config schon äh, installiert. Ähm, die kann ich kurz abändern. Ich tue hier ich sage, ich möchte einen Kartenstil unter slash osm anbieten, der, also den, der heißt bei mir intern auch osm. Dann muss ich noch sicherstellen, dass das Ganze auch nicht, normalerweise ist es so gebaut, dass das äh, mit einem RenderD redet. Ich will aber, dass es mit einem Valib-T-Rex-Mod-Tile-Sock, dass es mit dem T-Rex redet. Das ist die Apache-Config. Jetzt ähm, tue ich die... Äh, die Standardseite, also ähm, der Apache installiert immer standardmäßig so eine Default-Seite, Die brauche ich nicht. Ich brauche jetzt meine neue. Äh, die heißt ähm, Tile Server Site. So, äh, äh, Enable a2n Site. So, ähm, kann ich schon den Apache neu starten? Und jetzt das letzte, was mir noch fehlt, ist die T-Rex-Konfiguration ähm, etc. T-Rex, ähm, die Master-Config brauche ich nicht, aber die renderer Mapnik config passe ich an. Und zwar, das kann erstmal hier alles so bleiben. Nur hier unten bei den Fonts stelle ich ein, dass er sich die aus User-Share-Fonts holen soll. und dass er da bitte auch die Unterverzeichnisse berücksichtigt. Und jetzt brauche ich noch für den Kartenstil, den ich anbieten will, ähm, brauche ich noch eine Config-Datei, die ich jetzt mal osm-conf, äh, Kartenstil heißt osm, der geht bis zum Stufe 18, Max Z 18, der braucht ein Verzeichnis, wo die Teils drin sind, Teil dir gleich lip Mod-Teil OSM, sagen wir mal. Und ich muss ihm sagen, wo findest du denn jetzt den Kartenstil? Ähm, Mapfile, und das ist das, was ich vorhin erstellt habe. Mapfile SRC, SRV, äh, OpenStreet, slash Project XML. So, das ist alles, was ich hier brauche. Ähm, Jetzt muss ich dieses, dieses Verzeichnis noch erzeugen, wo er die rein reintun soll. War Mod Teil usm und muss dafür sorgen, dass der User T Rex da Schreibrechte hat. Äh, äh Shit, was haben wir jetzt gemacht? Change Own T Rex T Rex. So, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann müsste ich sagen können, System Kittel Restart T-Rex. Backend Manager und T-Rex Master. Und jetzt könnte ich hier in einen Browser gehen und könnte die IP-Nummer von diesem Server aufrufen, den ich jetzt eingerichtet habe. Und da wird standardmäßig so eine kleine Slippy Map-Seite eingerichtet. Das ist Teil von diesem Mod-Teil-Paket. Ich muss jetzt mal hier einmal auf Mapnik umstellen. Das ist das ist jetzt geschummelt, also das, was Sie jetzt sehen, sind die original OpenStreetMap-Karten, die vom OpenStreetMap-Server geladen werden. Das benutze ich, um jetzt mal reinzoomen zu können hier nach Freiburg, damit ich meinen neu installierten Server nicht gleich damit belaste, irgendwie auf zum Stufe 10 irgendwas auszurechnen. So, jetzt bin ich hier in der freiburg Innenstadt und jetzt stelle ich mal wieder um auf meine Local Tiles. Und jetzt, ähm, das ist jetzt noch nicht richtig, ich muss noch einen kleinen Moment warten. Ähm, ich gehe jetzt nochmal zurück in, meine, in mein Fenster hier, wo ich den Server habe, und jetzt rufe ich das T-Rex-Status auf. Und jetzt sehen Sie hier schon, dass etwas passiert im T-Rex. Und zwar ähm, hier sind hier unten sind bestimmte Render-Requests für die Map OSM für bestimmte Zoom-Stufen, äh, zumstufe Zoom 10. Die Zoomstufe 10, das kam vom ganz vom Anfang, als ich einmal auf, auf die Karte gegangen bin, auf die weiße Karte. Da sind diese Requests ausgelöst worden und die kleinen Zoomstufen brauchen relativ lang zum Rendern. Aber Sie sehen, dass hier unten auch immer was passiert ist. Da sind so ein paar 17er reingekommen und dann wieder verschwunden, als sie fertig ausgerechnet waren. Und wenn ich jetzt hier auf die Karte gehe, dann sehen Sie, dass das funktioniert. Äh, hallo, ich hätte jetzt erwartet, dass es besser aufgelöst ist. Also zumindest diese Bilder, die ich jetzt hier sehe, die sind alle von meinem Server ausgerechnet worden. Ich gehe jetzt mal hier. Da sehen Sie jetzt, wenn ich in den Bereich reinzoome, wo das Teil noch nicht berechnet ist, dann schickt der Browser eben den Request an den, an den Server und dann läuft das hier los. Jetzt, jetzt ist es fertig. Ja, jetzt ist es äh, fertig ausgerechnet. Ich zoome jetzt hier mal so ein bisschen rein oder ich, ich, zoome, ich, ich gehe mal so ein bisschen hoch. Hier sehen Sie, na, hier ist jetzt wieder so eine Lücke, ach, zu schnell, der Server ist einfach zu schnell. So, jetzt sehen Sie, der muss jetzt erst arbeiten, der muss tatsächlich, weil ich keine Teils vorgerendert habe. Ja, wenn das jetzt eine Produktionsmaschine wäre, dann würde ich natürlich sagen, na ja, ich mache mal ein, mit diesem T-Rex-Batch ein Vorrendern für die Zumstufen 0 bis 12, deutschlandweit oder so. Das ist ein Befehl, das kann ich einfach hier eingeben, kann ich sagen, äh, t rex minus batch Map gleich, ja, lassen wir es jetzt. Map gleich OSM, äh, Zoom-Stufe und so weiter. Rechne es vor und dann läuft das. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber Sie haben gesehen, es funktioniert. Ich habe einen funktionierenden openstreetmap tile servern aus lauter einzelnen Komponenten installiert. Und genauso können Sie das zu Hause auch machen, ganz ohne Netz und doppelten Boden. Die genauen Befehle, die ich alle eingehackt habe, finden Sie dann in meinen Folien am Ende in kleiner Schrift. Und das finden Sie alles in dem äh, Konferenzprogramm, wenn Sie da draufklicken. Jetzt haben wir leider keine Zeit mehr für Fragen, weil ich so lange gebraucht habe hier. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Und Sie können mich in der Mittagspause oder im Rest der Konferenz finden, wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben. Bitte einen großen Applaus für diese erfolgreiche Demonstration. Ein OpenStreetMap rendering service innerhalb von 25 Minuten live aufgebaut.